Im folgenden Tutorial zeigen wir, wie man den Code für eine Sensebox Home online kompiliert und auf die Sensebox überträgt. Nachdem man eine Sensebox auf der OpenSense Map angelegt hat, landet man auf dieser Übersichtsseite mit einer Zusammenfassung. Auf der Seite, auf der wir uns jetzt befinden, scrollen wir ein wenig nach unten, bis wir zum Abschnitt Arduino Code kommen. Hier gibt es nun die Möglichkeit, sein WLAN Netzwerknamen auch SSID genannt und sein Passwort einzutragen. Vergewissere dich nochmal, dass das Wi-Fi-B auf dem Port auf der Sensebox mit der Bezeichnung XB1 aufgesteckt ist. Nach dem Eintragen der Daten klickt man auf den Button mit der Beschriftung Kompilieren. Man erhält nun eine Sketch-Bin-Datei. Die Bin-Datei befindet sich im Download-Ordner des Browsers. Diese kann man einfach per Drag-and-Drop auf die Sensebox ziehen. Dazu wird die Sensebox per USB-Kabel an dem Computer angeschlossen. Sie sollte dann grün leuchten. Drücke dann den roten Reset-Knopf zweimal, um die Sensebox in den Wechseldatenträgermodus zu bringen. Die Sensebox wird dann vom Betriebssystem als Laufwerk erkannt. Lasse dir nun die Dateien der Sensebox anzeigen. Dann kannst du ganz einfach die Binder-Datei per Drag-and-Drop in den Ordner ziehen. Die Sensebox startet neu und das Skript wird ausgeführt. Wenn alles geklappt hat, ist deine Sensebox nun online und die Messdaten werden auf der OpenSense-Map angezeigt.